Sie werden nun das Funktionsprinzip einer Fertigungsanlage zum Funken-Erosiven-Senken kennenlernen. Ein Werkzeug und ein Werkstück befinden sich in einem Behälter mit einer elektrisch nicht leitenden Flüssigkeit, einem sogenannten Dielektrikum. Werkzeug und Werkstück werden nun einander so weit angenähert, bis durch die angelegte Spannung die Durchbruchfeldstärke des Dielektrikums erreicht wird. Dies löst eine Entladung aus, die in drei Phasen abläuft. In der ersten Phase, der Zündphase, erfolgt eine Ionisation der Entladestrecke, also der Strecke zwischen Elektrode und Werkstück. In der zweiten Phase erfolgt eine Umsetzung der elektrischen Energie in thermische Energie. Der dabei entstehende Plasmakanal führt zum Schmelzen und Verdampfen von Werkstückmaterial. Die dritte Phase ist die Abschaltphase, die zum Zusammenbruch des Plasmakanals und zum Herausschleudern des abgetragenen Werkstoffes führt. Die Impulsfrequenz der über die gesamte Bearbeitungsfläche verteilten Einzelentladungen, die Sie soeben in einem kleinen Ausschnitt sehen konnten, liegt in einem Bereich zwischen 0,2 und 500 kHz bei einer Arbeitsspannung zwischen 60 und 300 Volt und einem Arbeitsstrom bis 400 Ampere. Der Arbeitsspalt beträgt 0,005 bis 0,5 mm und wird durch den Werkzeugvorschub geregelt. Das abgetragene Material wird durch das Dielektrikum aus dem Arbeitsspalt herausgespült. Die spezifischen Abtragsleistungen sind von den Bearbeitungsparametern abhängig und liegen zwischen 5 und 15 Kubikmillimeter pro ampere -Minute.